Boah, da dachte ich mir heute so, übelst warm, hier ist jetzt Freibad. Und, na, was, was da? geht? Ihr seid ja auch da. Willkommen bei einem neuen Video. wisst hey. ihr mal was anderes, haben wir ja am Patreon-Video angekündigt. Was sieht genauso gefällt. Ja, Leute, also wir wollen halt mal was Neues ausprobieren, so Richtung parkour kampf -mäßig. Und deswegen heißt es halt jetzt auch einfach Fight of Flight. Es macht uns zwar übelst Spaß, aber wir sind alles andere als Parkour-Profis. Trotzdem ist die Nachfrage von euch danach immer relativ hoch. Deswegen passt das ja eigentlich ganz gut, würde ich sagen. Das Ganze ist erstmal wirklich nur ein Prototyp. Und sicherlich kann man noch einiges verbessern. Und ihr seid ja auch echt zuverlässig, was konstruktive Kritik angeht. Also lasst uns wissen, ob euch das gefällt, auch wenn es nichts mit Franks zu tun hat. Ja, bitte! Film ab! Zurück in deine Kammer. Das geht doch nicht. Das geht doch mal schneller, ich, okay. Shit. Oh, fuck. Ah, schade. Ah, Alter, der war super. Also. Mach den ersten Schlag, um auf das Ding, das war richtig geil. Au! Au! Oh, und warte, ihr müsst, gleich, ihr müsst gleich komisch drauf gucken. Super geil, nehmen mal. Ich komme Alle, vorne ja, Robin hat mich schon. Oh durch. Mann, wir, wir haben, haben uns zwei so hart halt geschlagen. Halt ja.